Mit Blick auf die Wirtschaftslage hat sich die Stimmung nicht nur bei deutschen Unternehmen erneut aufgehellt, auch die Verbraucherlaune hat sich weiter verbessert. Das für den Monat Mai berechnete Konsumklima des GfK-Instituts stieg zum siebten Mal in Folge. Näheres von Dorothee Holz. Trotz der hohen Inflation ist die Verbraucherlaune in Deutschland so gut wie seit einem Jahr nicht mehr. Mit dem siebten Anstieg in Folge wurde der höchste Stand seit April 2022 erreicht. Der Stand vor Ausbruch der Corona-Pandemie allerdings noch nicht. Dass sich die Laune aufgehellt hat, liegt vor allem an den guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und an den gesunkenen Energiepreisen. So schätzen die Verbraucher ihre künftige Finanzlage besser ein. Die Einkommenserwartungen sind gestiegen. Die Bereitschaft, mehr Geld für größere Anschaffungen auszugeben, hat sich nur leicht verändert. Zuversichtlicher ist auch der Blick auf die deutsche Konjunktur. Auch die Bundesregierung wird hier optimistischer, rechnet mit einem Wachstum in diesem Jahr von 0,4 Prozent. Die hohe Inflation wird die Verbraucher aber weiter belasten. Mit einem Festakt ist am Abend die Leipziger Buchmesse eröffnet worden, nach drei Jahren Corona-Pause. Zum Auftakt wurde der Buchpreis zur europäischen Verständigung an die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova vergeben. Kulturstaatsministerin Roth würdigte die Werke der 50-Jährigen als Höhepunkt im Stimmenkonzert der aktuellen Weltpoesie. Die Buchmesse öffnet morgen für Besucher und geht bis Sonntag.